Hallo, ich bin Jasmine und habe meine Lehre als Logistikerin bei der FedEx Express SwissPost machen Am besten nehme ich euch gerade mal mit. Ich entlade die Güter mit dem Stapler. In diesem Bereich kontrollieren wir, ob die Sendungen deklariert sind. Ihr sortiert die Sendungen nach Bestimmungsort. Die Gitter werden mit dem Hubwagen verladen. Hier liegen Export Exportsendungen. Die werden nachher dann mit dem Förderband weitergeleitet und sortiert. Die Sortiermaschine wiegt die Päckchen, misst das Volumen und von jeder Sendung wird noch ein Foto gemacht. Die vollen Gitterboxen und die Palette werden dann in den LKWs verladen. Wir arbeiten eng mit der Zollbehörde zusammen und unterstützen sie bei der Kontrolle der ausgewählten Sendungen. In der Abteilung Handel werden die unzustellbaren Sendungen zwischengelagert. Ich kontaktiere die Kunden und organisiere einen neuen Liefertermin. Wenn mir dein Interesse geweckt haben, dann bewirb dich doch jetzt. Tschüss zusammen!